Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Wenn die Patienten zu Ihnen mit Bauchbeschwerden kommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das gastroenterologische Probleme sind. Doch welche Fragen sollte man in diesem Fall an die Patienten stellen? In diesem Video habe ich für Sie ein paar wichtige Fragen gesammelt, die man bei diesen Beschwerden stellen kann. Bei einer gastroenterologischen Anamnese sollte man den Patienten Fragen zu den folgenden Themen stehen. Schmerzen, Appetit, Gewicht, Symptome und Stuhlgang. Schauen wir, was man zu jedem Thema fragen kann. Schmerzen. Haben Sie Bauchschmerzen? Haben Sie Sottbränen? Haben Sie vor oder nach dem Essen Bauchkrämpfe? Haben Sie Bauchschmerzen, wenn Sie nichts gegessen haben? Haben Sie Schluckbeschwerden? Appetit Wie ist Ihr Appetit? Hat sich Ihr Appetit verändert? Vertragen Sie irgendeine Speise nicht? Können Sie alles essen? Was essen Sie normalerweise? Haben sich Ihre Ernährungsgewohnheiten geändert? Haben Sie in den letzten Stunden etwas Auffälliges gegessen? Haben Sie in der letzten Zeit vermehrten Durst? Gewicht. Haben Sie in den letzten Monaten stark an Gewicht verloren? Haben Sie abgenommen? Haben Sie in den letzten Monaten stark an Gewicht zugenommen? Haben Sie zugenommen? Symptome Leiden Sie unter Übelkeit oder Brechreiz? Haben Sie erbrochen? Hatten Sie Kaffeesatzartiges Erbrechen? Haben Sie Mundgeruch? Haben Sie Blähungen? Haben Sie gemerkt, dass Ihre Augen gelb geworden sind? Stuhlgang. Haben Sie regelmäßig Stuhlgang? Leiden Sie unter Verstopfung? Wann hatten Sie das letzte Mal Stuhlgang? Haben Sie Durchfall? Haben Sie breige Stühle? Nehmen Sie Abführmittel? Haben Sie Änderungen des Stuhls bemerkt? Haben Sie schwarzen, hehlen oder blutigen Stuhl bemerkt? Haben Sie Bleistiftstühle bemerkt? Haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang?